und willkommen mein Name ist die Roybe und ich bin großartig zurück Da war jetzt sehr merkwürdig. Ich wollte erst ein anderes Projekt hier vorstellen. Dann weil ich mir nach nee, das ist falsch. Und in meinem Kopf habe ich schon wieder ein anderes Projekt im Kopf kamen das war auch falsch. Und ja. Super Spaß Ultimate jedenfalls. Gut, machen wir einfach weiter. Guck mal, da ist ein Gegner. kommen wir machen den platt oben. Ich habe ja gerade alles nicht gehört, gesehen und geschmeckt und gerochen. Zu wir spielen übrigens kennen, weil warum nicht? Ne was jetzt freigeschaltet war deine Schuld? Okay, länger man gedrückt hat. Genau, ich vergesse immer wieder. Oh man, jedes Mal. Kann man nur so brutal oft diesen perfekten Ausweich machen. Ich mache das auch manchmal, aber bei mir ist dann immer versehen. Ich habe da noch nie absichtlich gemacht. Ja, passiert eigentlich, wenn ich mal in der Luft damit treffe. Boom. Boom. Nein, meine, meine Hand hat sich nicht mit meiner Faust verbunden. Bei meinen Torn. Was wartet ihr hinter auf uns? Oh, ja, macht das Spielchen. hier ich verstehe, wenn es platt der Gegner hat im Kampf Verstärkung. Ja, du setzt die ganze Zeit den Pinsel ein, weil du... Ich verstehe. war Warte, da kommt noch einer. Komm wir dauerhaft schaden, merke ich gerade. Oh ja Ich liebe diesen Wurf. Ich habe schon street weiter gemacht. es hat eine friedliche Musik. Schokolade. Nein. Nein. Macht doch mal etwas so. Wart. wird in den den Schlag denn rausgauen? <lacht> Egal. Er ist tot. Das ist das. Was ist. Der Sieg. Das Ziel zählt, ne? Ja. Darum ist eine andere Welt genau. Da ich mir gedacht. Die machen ja das Leben schwer. Dieser eine Typ der hier von allem randalieren ist, ne, dieser eine Junge. Bling. Nee, falsches Spiel. Habe oh, oh, oh. ich in so eine Tom und Jerry, so eine Tom und Jerry-Staubwolke einzufangen. Oh, das mach ich da. Uh. Mein Gott! Uh. Ich glaube, oh cool, hatte ich noch gar nicht glaube meine angriffe sind jetzt irgendwie schwieriger zu blocken weil ich so starke geister habe, oder ja, vielleicht werde ich doch je, immer mächtiger wenn ich oh geil wenn ich äh, mehr fähigkeiten habe dass die sich irgendwie so stapeln oder so oh, nee. den kampf kenne ich noch aus auf den dingen mehr geistertafel Komm ich, glaube, ich kann die ganze zeit setzen ihren blöden hammer ein nicht fern von den alten die ganze zeit einsetzen und irgendwann klappt das natürlich auch mal da da war schon der neue ob da gesehen aber ich habe mich erstmal hoch das ist gut das problem ist ich werde glaube ich auch schon mit 20 oder irgendwie so was rausgehauen damit so. da schon wieder der neuen verarschen Passend, ein Street Fighter Charakter mit zwei verschiedenen, wo oh, wir sich verarschen. Ah. Ich wollte sagen, ein Street Fighter Charakter hat normalerweise auch zwei, zwei äh, Ultimates, von denen man wählen kann. Oh, war bist du durch. er hat schon nicht geschafft hat irgendwie zu mir runterzukommen, ey. Okay. So, ich nehme an, weil er hier der er ist, wartet da was besseres, ne? Eine Truhe. habe ich doch. Disken. Okay. Da wartet ein Kämpfer her damit. Mega Man X. Oh, oh, wie gut hat wir gerade an anti ding ins Boden bekommen? Haben aus der Truhe ich habe schon wieder verpasst. Da ja, wird schon gehen und Leben kämpfer oh, und da kommt natürlich mehr. Oh Gott habe ich da erschreckt. Also jetzt wagen tüte immer so eine tüte über mein mikrofon damit das nicht verstorben ist mich eigentlich verarschen und dann hat sich jetzt irgendwie von allein irgendwie geräusche gemacht weil warum nicht Willst du mich eigentlich verarschen dass ich jetzt das vierte mal hintereinander der diesen angriff geblockt hat man so oft hier diesen angriff blocken ich glaube sind sind am schieden mister cpu oder com mehr oder weniger heute habe ich schon wieder in der luft geblockt hätte mich beinahe mein sieg gekostet und ich muss noch ich muss gegen noch zwei von diesen kämpfen ich hatte so gegen mega Man zu kämpfen ist der so nervig nein bist dich bist dich danke Was? ja duft durfte durfte durfte durfte ich durfte durfte gemacht geil Start. Das gibt es nicht. so also war mini kaputt gemacht. Wie kannst du es wagen? Da hab ich ich brauche einen besseren Geist. Rüstert. Ich habe einen auf Street verdammt habe gesehen. Stimmt, ich tu mich ja nicht heilen, das ist ein Problem. Wer bist du ich? Habe gefragt. Kommt immer mehr Schaden. Oh. fliegst du mal raus gibt es das jetzt einfach nicht ey. ich probiere mit kennen ja leute raus habe ich das gefühl tschüss Stirb. boah. da kommt ein schwert so wie ich geil oh, und der hat mich natürlich sofort raus. Boah scheiß nein wir müssen wir ultra bremser helfer schreck starker smash so war zum heilen hallo ja, war ist ja nicht effektiv. Den roten brauche ich, ne, ja, ah. Bringt mir nicht viel, ich brauche Ausweichhelfer, Curry, Gewicht hoch, starker Smash, ja. Will verarschen. In diesem blöden Elektroboden, wir muss ich ja wieder extra hier umändern, alles heilung mach Heilungsschild, macht den zwei jetzt stärker, aber so als ist... war Heilung bei so einem blöden Gegner. Also ich bekomme jetzt sehr viel mehr Schaden, das wäre natürlich jetzt sehr doof. Aber viel besser ich mich jetzt anstellen oder auch nicht? Hat, bist hat, bist hat Danke. er tut ja auch seine sachen ja auf einen ball an also bringt es hat ja hoffentlich aua War ein Level 4-Gegner? Nee, ne? Aber Ich glaube, da war sogar ein Level vier gegner oder bin ich mir ein? Boah, Junge. Ah. Oh, nein, das gibt es jetzt nicht. Junge, geh doch mal raus. Danke. Oh, okay. Muss so also früh wie möglich einsetzen. Der hat seine zeit weggeworfen. Du, äh, weg. Ja. muss hat von Mega, männer kotzt mich so an, Da no, ist... kommen oh, komm, hier. Ich muss ein Ding's hier holen. Angriff. kotzt mich jetzt schon wieder an, ey. Also hier... Wieder nicht weiterkommen. Nein, ich kämpfe. Boah. Ausweichhelfer kritische Treffer auf Tempo ist alles nicht so gut. Da kommen möchte doch ein bisschen mehr Schaden machen oder. Oh. Oh. Oh, kannst du mal wenn die jetzt mal abzuwählen hier. Ist doch nicht mal normal ja ist klar liegen die mine natürlich nicht wir setzen schon ein da ist auch kein schul das ist ein schulken warum ist dieser kampf so schwer ey? flieg raus mann ah, ich krieg das kotzen, ja der hat dann schon wieder abgeblockt ey. torte ja, damit oh mein gott jetzt war ich doch mal endlich der hat dann schon wieder abgeblockt. Ey. Ach. Flieg raus, der ist immer noch am Leben. Ach. und danach muss ich gegen noch zwei Gegner kämpfen. Das ist doch einfach nicht wahr. Ey. Alter, haben wir es jetzt mal halt? Flieg raus. Ach, der hat auch seine ultimate okay, langsam wird es lächerlich hör auf damit oh. ich habe mich hab, kotzt dazu an gegen mega man zu kämpfen von allen charakteren ey, muss mega man sein ey, und ich muss dreimal gegen den kämpfen in einen kampf oh, ey, Junge. Der wird die ganze zeit diese dinge ab willkommen oh, nee, ich habe kein ich habe echt keinen nerv für den jetzt ey. Ich will jetzt hier nicht 20 minuten an diesem blöden kampf hier sitzen ah, muss ich ihm den kämpfer später holen Ja, ich habe jetzt echt keine lust auf das, diesen scheiß Karate kurz, ja perfekt. Ich, ich bin auch voll Karate. Boah, aber so vital jetzt hier schon wieder? Ja, das Rhythm-Fieber Heaven oder Rhythm hever Heaven Fieber oder wie auch immer das Spiel heißt. Da wollte ich auch mal letztes Das sieht witzig aus das Spiel. also dann gegen die kisten ey, nee. die ist voll auf die losgegangen ich wechsle leicht den charakter aber irgendwie bin ich mit Ken nicht so gut habe ich so ein gefühl kann vielleicht sein warum ich gegen mega meine so auf fresse krieg noch gar nicht, aber wir gehen zurück zum Mega. Wenn ich irgendwie voll hochgeballert geballert bin mit Lernfähigkeiten, wieder guck mal, hier drin ist fremde Dimension. Was könnte das hier sein? Ein fliegendes Wesen soll ich leiten. Trifft eine Wahl, Flügel Pigmen. Flügel oder was? Muss ich mir muss ich die richtige Wahl hier treffen oder was? Hi. Genau, ja, ich mal nicht kaputt. Ey. Nein. Ah. Oh. Oh. ist das denn hier auf einmal? habe ich dann so viele Probleme mit allen auf einmal ja <lacht> und der runter ich habe gerade einen richtig nervigen Kampf in aber ich habe geschissen der Laune ihr fragt jetzt hier gefälligst wenn ich gegen euch kämpfen will tschüss oh. ein mann kann nur so viel bullshit an einen tag <lacht> verkraften so. kann aber trotzdem gegen die anderen kämpfen ne? ja, wir wächst auf jeden fall ein Charakter nächstes mal also liegt ein bisschen so erkennt ein einfach verloren habe ich brauche jemanden besseren gegen mega man aber seid ihr alles war schon wieder ja, so viele Was ist das? Ich werde die ganze Zeit auf dem Boden geschlossen. Alter, was ist das? Was macht der da? Die sind irgendwie in Sekunden schneller am Boden. Sag mal. So. Ist auf jeden fall beschleunigt <lacht> ah. wo ist eigentlich mit dem kann man schön die gegner raushauen <lacht> dann kriege ich natürlich irgendwie ganz am ende oder so wahrscheinlich jemand ah. das ist eine welt von pigment die pension oh, nee. warum sagt das ding überhaupt Pika? ja das ist ein pizzo ist ja nicht pizzo sagen oh, das ist irgendwie verdammt einfach hier ist das nein die wollte ich nicht machen Mann. Oh, aber bist nicht, <lacht> <Hey>. <lacht> mein Gott. Gut, weiter. Oh, Sieht aus wie Akuma, wenn er irgendwie sein Special hier macht. Also über den Boden so rutscht. <lacht> Hat. Also, starker angriffe lauf Angriff Lauftempo für Gegner. Ah, was war ein Zufall? Meine Spezialtechniken sind stärker. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ja, wir langsam ein bisschen lächerlich. Ey. Ich glaube den Computer nicht, dass die so oft perfekte Abwehr machen. Das ist auch voll geschieht. Das ist genau wie bei Mario Kart, wo die Gegner einen irgendwie mit roten Panzern oder so abschießen, obwohl die noch keine Itembox oder so gesammelt haben. Das war glaube ich in einem Spiel so, in einem schieten hat irgendwie Items so schnell einsetzen. Also bei Mario Kart ist hat ja so, die du sammelst item Itembox ein und dann rotiert das erst. Egal wie schnell du drückst, das muss erst immer so ein oder zwei Sekunden rotieren, bevor du irgendwie ein Item einsetzen kannst. Computer Gegner, die sammeln box ein. Schon werfen die irgendwas auf ein. So läuft das halt ungefähr. Alter, haben wir es jetzt bald? So, boom. hast du den gesehen? Ja, boom. Ich glaube mit kennen bin ich nicht so gut oder mit Rio anscheinend, weil Echo Kämpfer und so. Weil Sonst hätte ich so das Gefühl, die einfach die Kämpfe werden einfacher. Ruhe da Ruhe, noch Punkte brauche ich eigentlich nicht mehr so. Da wo ich jetzt lang Was sind eigentlich noch vom Boss so übrige im Spiel. Am rechten Pfad steht jener, den Tant und Trödel liebt. Deine Wahl Tant und tröde, was ich Ist ja nicht egal ging, wenig als erstes kämpfe. Nehmen man der Fahrt wird sowieso geöffnet. Ne? Eine sah aus wie ein Ladenbesitzer, also nehme ich mal an. der mal richtig. Aber bis nicht sehr gut. Zeit für so hat ich ich doch nicht mit dem Fuchs hier herum. Hallo, der war auch richtig. Anscheinend oh, Kämpfer und Ruhe, vielleicht auch hier nur eine Truhe auch wenn ich auch die richtige Wahl treffe. Na, ihn hätte ich eigentlich getippt, war richtig, aber anscheinend nicht. die oh, geil, geil. Oh, noch ein Drache. Geil. Alright, was vs Tiki, das wird doch mal ein geiler Kampf, ne? Schön. Okay, Truhe habe ich da gesehen. Ja, damit. Haben wir gewonnen? Noch mehr Geisterpunkte? Ich nehme an, man kriegt hier als halt null Geisterpunkte ne Rob. Den haben wir auch noch nicht. Stimmt. Wir müssen eigentlich so 60 Kämpfer oder so haben im Moment ne? irgendwie so was. Ja, ist war Was hat? Jetzt ja bloß keine kombos gegen mich ein oder so, ne? da so, habe ich auch mal eingesetzt, ne? mal nachgucken, wie man das macht. ich aufgefangen, was machst du jetzt Ja, ist klar. Oh, boah. <lacht> wie so ein Bodenlage. Wir spreizen Beine, also... Oh, Hilfe. Hatte. Lass mich mal zu dir näher kommen. das war's mit Rob. Gut. Zehn Lernpunkte für umsonst. Boss Galga? an oh nee, das zieht. Hab ich habe das passiert nach einem und die werfen diese Dinger auf mich schnell. Äh, habe ich da gerade? auch mit Dranball hat. Ich durch. Nein. Oh. Er hat schon der nächste. Der fliegt schon der nächste. legt raus. Ich habe eine Erdbeere gefangen. mal ein gott finger weg von den dingen ja ist das durch wird davon keiner eingefangen der ist genau da reingefallen wir sind mir verarschen das habe ich gesagt hat So, oh mein Gott. Ich auch noch gar nicht. Okay. Gut. Der Rest dieser Welt sehen wir dann im nächsten Part. immer schon mal da Der Noppon-Schritt, der Noppon-Schritte, sollst du suchen. Was? Wo sind der Boss? Ich so, habe schon auch wieder muss Da ist ein Kämpfer. mich stört das so, dass ich irgendwie nicht die äh, Karte so rauszoomen kann oder so. Wahrscheinlich ist das auch noch ein Kämpfer. Cool oder da war's aber für diesen Part, ne? Was kann man denn lernen? Giftresistenz und also was, ne? Vor allem nur Resistenz, ne? Nicht Schutz, das ist da, was mich stört. Smash-Ladeschutz, perfekter Schildhelfer, Aktivitäten hoch. Ja, ich glaube diese Sachen hier sind bisher die besten noch. Gut, dann ich ein paar. Wir gehen mal zurück zum Hauptmenü, um zu gucken, haben wir irgendwie was? Wir haben 59 Kämpfer. Okay, fast 60. Ne? Und ja, der also Geister haben wir von. Äh, wir brauchen nur noch 202. Ne, 102, 142. glaube ich egal. Jedenfalls, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter mit Abenteuermodus modus und gibt hier was? Ich habe genug Asche, also nichts Neues. Er ist neu und er ist sogar billiger. Oh, Mega X, genauso gleich wie mit Mega youtube Y. Mega Gurak X kommt überall vor, nur nicht die andere Version von Y. So, jedenfalls, danke fürs Zuschauen und lasst ein Like, ein Abo und Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.